Wer reist, kann was erleben. Der Squeezys-Urlauber ist ein echter Globetrotter und sorgt schon bei der Buchung einer Reise für gute Laune. Bert ist Kult und am liebsten mittendrin statt nur dabei. Ganz gechillt mit Hut, Handtuch, Sonnenbrille und Kamera erinnert er an wichtige Erholungspausen und die extra Urlaubsstimmung rund ums Jahr. Immer ein Lächeln im Gesicht und mit seiner ruhigen, gelassenen Art dient er als wirksamer Ruhepol für seinen Besitzer. Sein Erfolgsrezept zum Abbau von Stress? Einfach zusammenknautschen und sofort den Gute-Laune-Effekt spüren. Durch die Materialbeschaffenheit von Polyurethanschaum nimmt er stets seine Ursprungsform wieder an. Ein durch und durch sympathischer Geschenkartikel oder witziges Werbegeschenk für Reisebüros, Gastgewerbe und Co. Überzeugen Sie sich selbst von der Squeezies qualität und bestellen Sie noch heute Ihr Muster.